Dat Bremerhaven inzet op duurzaamheid blijkt wel uit de initiatieven van hotels en attracties gericht op het klimaat. Ook deze local draagt zijn steentje hier aan bij. Als stadsimker onderhoudt hij op verschillende plekken in Bremerhaven bijenkolonies. Mijn naam is Andreas Bredehorn. Ik ben 35 jaar oud, kom en woon in Bremerhaven. Ik ben imker in Bremerhaven, omdat we zo veel facetten hier in Bremerhaven hebben. We hebben hier voor de deur den Dijk, we hebben den stadpark... Wir haben so viele verschiedene Geschmacksrichtungen und das an einem Ort. Mein Tag als Imker ist morgens aufzustehen, mit dem Fahrrad von, den, von Bienenvolk zu Bienenvolk zu fahren, zu den verschiedenen Standorten und ähm, erstmal zu schauen, wie es den Bienen überhaupt geht. Später, wenn die genug Honig eingetragen haben, äh, den Honig zu ernten, äh, ihn zu verarbeiten und letztendlich in Gläser abzufüllen. Bremerhaven und Nachhaltigkeit ist sehr stark miteinander verbunden. Wir haben das Atlantikhotel Hotel hier, das Jaich Hotel mit ihrer Philosophie. Alles zusammen macht es halt schön. Stolz macht mich auf Bremerhaven auf die Vielseitigkeit, die wir hier haben, wie zum Beispiel maritime Technologien, Fischverarbeitung und viele neue Projekte, die wir halt hier in Bremerhaven haben. Das Schöne an den Standorten hier ist halt, man kann von hier alles überblicken. Die Hafenwelten, den Maritim-Flair, das Schulschiff Deutschland oder auch im Stadtpark die Natur so nah. Als Besucher in Bremerhaven sollten Sie auf jeden Fall die Hafenwelten sehen, wie zum Beispiel das Klimahaus, das Auswandererhaus, das Schifffahrtsmuseum oder auch das Schulschiff Deutschland. Wichtig ist auch zu wissen, jeder von uns kann Imker werden. Nicht gleich mit einem eigenen Volk, so wie es hier ist, sondern jeder kann zum Beispiel ähm, Saatmischungen ähm, anpflanzen oder auch den Rasen mal ein bisschen länger werden lassen. Also vieles hilft den Bienen, den Wildbienen, den Hummeln, den Schmetterlingen. Wenn ich Bremerhaven in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, äh, unberechenbar und vielfältig, wie das Leben an der Küste. Schön wäre es, wenn die Touristen in Bremerhaven die Stadt so sehen, wie ich sie sehe. Die Weite, die Ferne, die wir am Deich haben, die frische Luft, die wir um uns haben, die Meeresbrise, auch mal ein kleiner Regenschauer.